Ich möchte dich heute einladen auf eine Reise, auf eine Reise in die Magie von Weihnachten, in diese magische, lichtvolle Zeit. Vielleicht erinnerst du dich, als du ein Kind warst, an diese Vorfreude, diese Spannung, diese Aufregung, die in dieser Vorweihnachtszeit für dich geherrscht hat. Und vielleicht hast du schon ganz vergessen vor lauter Alltagstrubel, To-Dos und Erledigungen, wie sich diese Magie tief in dir angefühlt hat. Genau dort möchte ich heute mit dir hinreisen. Und so lade ich dich ein, dass du dir einen Platz suchst im Sitzen oder Liegen und es dir dort für die nächsten paar Minuten einfach mal gemütlich machst. Lass deine Augen zugehen. Spür nochmal in deinen Körper nach, ob du etwas an deiner Position verändern möchtest. Und dann lass dich wirklich einfach mal auf die Unterlage sinken, auf der du gerade sitzt oder liegst. Für die nächsten paar Minuten gibt es nichts zu tun, nichts zu erledigen, nichts zu erfüllen. Es ist deine Zeit. Dein Geschenk an dich selbst. Und so fokussiere dich einfach mal nur auf deinen Atem. Atme doch die Nase ein und den Mund wieder aus und lass deinen Atem ganz mühelos fließen, durch deinen Körper durchströmen. Mit jeder Ausatmung darfst du dich noch ein Stück tiefer sinken lassen, schwerer werden. Und alle Spannung einfach abgeben und loslassen. All die Hektik aus deinem Körper, der Stress, die Unruhe, all das Getriebensein, das noch schneller. Lass diese Energie jetzt einfach mal aus deinem Körper abfließen. Stelle vor, dass diese Energie jetzt einfach in die Erde abfließt, Mutter Erde, sie aufnimmt und transformiert. Mit jedem Atemzug, mit dem du loslässt, spürst du, wie es in dir ruhiger wird, wie dein Körper ruhiger wird, aber auch dein Geist zur Ruhe kommt. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus und komm immer tiefer und tiefer in Deine Entspannung an. Spür die Kraft, die von der Ruhe ausgeht. Nimm die Stille wahr. Um dich herum, aber auch in dir. Diese Stille, die es möglich macht, ganz mit dir in Verbindung zu kommen. Dich selbst wieder zu spüren. Wahrzunehmen, wie es dir gerade geht. Was du gerade brauchst. Erlaub dir, dich dieser Stille voll und ganz hinzugeben. Hingabe, ein so kraftvoller Akt. Und während du immer noch bei deiner Atmung bleibst, immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst, begib dich mit mir auf eine Reise, lass vor deinem inneren Auge einen wunderschön verschneiten Wald auftauchen, die Tannenbäume sind wie angezuckert, der Schnee glitzert, und es ist vollkommen ruhig. Du atmest diese klare, reine, kalte Luft ein. Du riechst die Tannen und das Harz der Bäume. Und da entdeckst du im Schnee auch Spuren von einem Reh einem Hasen. Du spürst, dass diese Tiere ganz in deiner Nähe sind, dich gerade begleiten auf deiner Reise. Du genießt diese vollkommene Stille und diesen Zauber dieses Waldes. Und so stapfst du voller Freude durch den Schnee in den Wald hinein auf der Suche nach weiteren Spuren der Tiere, die vielleicht irgendwo auf dich warten. Als du losgehst, entdeckst du im Schnee etwas Glitzerndes. Du beugst dich hinunter und siehst, dass es ein kleiner, goldener Stern ist. Du weißt nicht, woher dieser Stern kommt und wie er da in diesen Zauberwald gelangt. Aber vorsichtig hebst du ihn auf und nimmst ihn mit. Du gehst weiter. Der Schnee knirscht unter deinen Sohlen und du genießt einfach diese Klarheit der Luft, diese Reinheit. Als du weitergehst. Sitzt plötzlich vor dir im Baum eine Eule. Wunderschön, majestätisch, ganz kraftvoll. Du begrüßt sie und erkennst, dass sie eines deiner Krafttiere ist, dass dir hier gerade eine Botschaft mitgeben möchte. Eine Botschaft ganz für dich auf deinem Weg durch diesen Zauberwald einfach einen Moment, was sie dir sagen will. Vielleicht ist es ein Wort, ein Satz. Du bedankst dich bei der Eule für das, was sie dir mitgegeben hat und verabschiedest dich wieder, um weiterzugehen. Du gehst und gehst, ganz beschwingt und voller Vertrauen in diesen Wald, in diese Umgebung, in diese Magie, die dich umgibt. Du fühlst dich ganz sicher und geborgen und irgendwie auch voller Vorfreude, was denn da noch alles auf diesem Weg auf dich erwartet. Und tatsächlich, als du weitergehst, entdeckst du im Schnee eine wunderschöne kleine Kerze aus Bienenwachs. Du beugst dich hinab und hebst sie hoch. Hm, wie die duftet. Weil es langsam schon ein bisschen dunkel wird, zündest du dir diese Kerze an. Und wirklich, der Schein und das Licht dieser Kerze leuchtet dir in diesem weißen Schnee jetzt noch klarer den Weg. Und so gehst du weiter und bemerkst irgendwann, dass du gar nicht mehr alleine bist. Weil sich auf deine linke Seite ein Reh gesellt hat, das einfach mit dir mitgeht, als dein Begleiter, deine Begleiterin in dieser wunderschönen Umgebung. Langsam wird es dunkel und du schaust hinauf auf den Himmel und siehst, dass da schon die ersten Sterne kommen. Das Licht dieser Sterne ist so sanft und gleichzeitig so klar, dass du immer noch wunderbar deinen Weg durch diesen Schneewald findest. Als du weitergehst, da nimmst du plötzlich einen Duft wahr, ganz süß, wärmend. Du fragst dich, was das sein könnte. Und da siehst du, mitten auf einem Ast, einen wunderschönen Lebkuchen. Es ist ein Herz, ein Lebkuchenherz, das dort auf dich wartet, auf ganz magische Art und Weise. Du spürst diese Freude über diesen Lebkuchen, denn das ist es, was du genau jetzt brauchst, an diesem kalten Abend nach deinem langen Spaziergang. Bevor du hineinbeißt, nimmst du noch mal ganz bewusst den Duft wahr und genießt dann jeden Bissen für Bissen. Gestärkt und wieder etwas von innen gewärmt, gehst du weiter. Da kommt plötzlich eine Lichtung. Eine wunderschöne, weiße, riesengroße Schneewiese tut sich direkt vor dir auf. Ganz hell ist es plötzlich. Als würde ein Licht auf diese Wiese strahlen. Alles glitzert. Jedes einzelne Schneekristall glänzt und glitzert und leuchtet. Als wärst du in einer Diamantenhalle. So sieht es hier aus. Und da plötzlich entdeckst du einen Engel, wunder wunderschön, in allen Farben, die du dir nur vorstellen kannst. Und der Engel spricht zu dir. Er sagt, ich bin der Engel der Weihnacht. Ich möchte dich an die Magie erinnern. An die Magie der Weihnachtszeit, die rund um dich herum ist und die du immer dann entdecken kannst, wenn du dich in die Stille begibst und dir wieder erlaubst, die Magie einfach zu sehen. Die Magie liegt nicht in den Geschenken, nicht in Einkaufszentren. Oder merkten. Die Magie liegt auch nicht darin, dass wir uns verausgaben, um alles perfekt und richtig und schön zu machen. Nein, die Magie liegt in den ganz kleinen Dingen, in denen, die leise sind und die du dann erkennen kannst wenn du selber ruhig wirst. Ich bin der Engel der Weihnacht und ich möchte dich immer wieder daran erinnern, mit dieser Magie Verbindung aufzunehmen, sie in dir zu spüren. Denn dein inneres Kind kann sich noch ganz genau erinnern und kann dieses Gefühl immer wieder ganz genau nachspüren. Und so stehst du da auf dieser Lichtung und bist ganz berührt und bewegt von den Worten dieses Weihnachtsengels. Und gleichzeitig spürst du direkt dieses innere Kind in dir, das jauchzt und jubelt, das so aufgeregt ist und begeistert. Ja, Genau diese Begeisterung, diese Vorfreude, die Aufregung, die Spannung, erlaubt dir, sie wieder zu fühlen und wahrzunehmen. Erlaubt dir die Freude dieses Kindes in dir. Erlaubt dir, diese Magie im Alltag immer wieder zu finden. Und so bedank dich bei dem Weihnachtsengel nochmal für das, was er dir mitgegeben und gezeigt hat. Und wisse, dass du in diesen Zauberwald jederzeit zurückkehren kannst. Du brauchst dazu nur deine Augen zu schließen und in die Ruhe zu kommen. Und so nimm einen ganz tiefen Atemzug und Lass deinen Atem wirklich nochmal durch deinen Körper durchströmen. Spür die Kraft und die Energie, die durch diese Ruhe und Stille in dir entstanden ist. Und erlaub dir dann, dich wieder auch zu bewegen, zu strecken und ganz kraftvoll und voller Magie zurückzukommen. Schön, dass du da bist.